das Lichtblau, die Gräser, den Himmel, die Sonne, das All mit dem Mond aus Pergamentpapier, und dem Mars mit seinen Menschen drauf. Tausendmal tausend Sekunden in die Hand nehmen, hochwerfen und sehen. Tausendmal tausend Sekunden in die Hand nehmen, hochwerfen und sehen. sich alles neu sortiert, das Wasser, die Vögel, die Lieblingslieder, das Meer, den Tag. Spaß, die Enttäuschung, die Nacht. Tausendmal tausend blaue Schafe in die Hand nehmen, hochwerfen und sehen. Tausendmal tausend blaue Schafe. Die Hand nehmen, hoher und sehen, wie sich alles neu sortiert. Den Traum der letzten Nacht, das Kind, das Blau, Den Hahn, den Schmerz, die See, die Herde, die Mutter, den Vater. Tausendmal tausend, tausend Berührungen in die Hand nehmen, hochwerfen und sehen. Tausendmal tausend Berührung, in die Hand nehmen, hochwerfen und sehen, wie sich alles neu sortiert. Die Tulpen das Leben, die Sterne das Verbleiben. der Bilder im Moment. Den Tod, die Kunst, das Wort, die Farben, den Glauben an das ewige Leben, zwischen Dienstag, dem Glück und dem Zufall. Tausendmal tausend Gedanken, in die Hand nehmen hochwerfen und sehen. Tausendmal tausend Ideen, in die Hand nehmen hochwerfen und sehen. Tausendmal tausend Träume, in die Hand nehmen hochwerfen und sehen. Wie sich alles neu sortiert.